Ja, genau. Wir sind von der Gruppe Events und Kunst in Karlsruhe. Ähm, da kam jetzt keine ganz konkrete Partnerschaft zustande, weil die ursprüngliche Gruppe nicht da war, aber trotzdem heute viele da waren, die Lust hatten, darüber zu reden. Und ähm, deswegen ist das Kulturbüro sehr gerne bereit, wenn es konkrete Ideen gibt von jungen Menschen für die Innenstadt von in Karlsruhe, für Kunst und Events, dann ist das Kulturbüro der richtige Ansprechpartner. Ja, Frau Skerbischung, Kulturbüro. Fragen sind zu Veranstaltungen, zu äh, Aktionen Kunst im öffentlichen Raum, äh, bitte meldet euch bei uns. Wir versuchen zu beraten und ähm, ja, Tipps zu geben, vielleicht auch Unterstützung zu geben, um etwas zum Erfolg zu bringen. Das